22 Tage Arbeit. Moin Moin Leute, heute geht's mal wieder um Skybounce, neue Folge und so, ne? Aber eine ganz spezielle Folge und zwar ist ja bald Weihnachten und ihr könnt es richtig sehen. Ich habe einen Chart in meinem Hotbar und den werde ich verlosen. Der ist Sponsored von einer ganz bestimmten Person und Froggy wird den Gewinner auswählen. Also schreibt ein nettes Kommentar und ähm, Froggy wählt dann den Gewinner aus. Ihr müsst dafür nur Abonnent sein und ein Like da lassen. Also viel Glück beim Giveaway. Ich hoffe, ihr freut euch. Das Giveaway wird dann so Weihnachten oder nach Weihnachten oder vielleicht sogar erst äh, Silvester ausgelost. Also nicht ausgelost, sondern ausgewählt. Und ja, dann schauen wir mal, was der Gute. Lord Jonas hier reingepackt hat, weil ja, der Jonas also der Lord Jonas und Dream Workbank haben wieder mal ein Geschenk für mich gemacht, das ist viel zu krank wahrscheinlich mal wieder oh mein Gott, ich dachte gerade, ich habe mein Schwert weggedroppt ja, alles klar Ähm wird mal wieder so heftig sein, ich schau jetzt an es ist viel zu krank viel zu krank, mehr als ein Stack Blau One Crates, ich weiß nicht Mystic Timbers, fast ein Stack. Immortal da, weiß ich alles. Turkey Set ist sehr nice. Da kann man nämlich auf der Insel fliegen, permanent. Fishing Rod, nice. Sogar eine OP-Axt habe ich jetzt. Was? Ist das viel zu OP? Okay? Und Fishing, ja, ja, ja, das ist sehr schön. Ist sehr schön. Aber wir wollen heute nichts öffnen, sondern wir wollen nur versuchen Level 50 zu werden mit den ganzen Bottles und so. Also wünscht mir Glück. Dem hier beginnen. Boah, das zieht schon heftig viel. Booster wirken dabei nicht, glaube ich, ne? Okay, es geht nicht. Booster gehen nicht dabei. Level 45. Wie viel XP habe ich denn da bekommen? 8000. Okay, ich könnte doch, ich könnte schon Level äh, 50 schaffen. 1000. Hier kann es besteht eine Chance bis 5000. Ach, oh, sehr wenig rausbekommen. 1 bis 5.000 nochmal mal jetzt nochmal 4.000 oder so Das ist sehr wenig Sehr mager Sehr sehr mager Jetzt kommen die ganzen Spinner Die machen wir erstmal die zweiten Ah, ich muss auf meiner Insel sein Hier yes, ist Go So Mal schauen, was wir hier so rausbekommen können Das könnte sehr sehr knapp werden Wir müssen immer über 1.000 kommen, ich glaube Das wird nichts. Ja, ja, ja ja, nein, ja doch, auch. Ja, oh, sehr gut, sehr, sehr gut. Ja, stehen bleiben, stehen bleiben. Nein, weiter. Oh, schade. Okay, 49, 49, haben ist aber auch heftig. Danke auf jeden Fall an euch, dass ihr mir das gegeben habt, damit ich schneller Level abkomme. Also dann bis gleich. Ich werde euch jetzt auch nochmal was einblenden, was gute Bergbank und Lord Jonas mir auf Cartoon gegeben haben. Weil wenn ihr sehen könnt, habe ich jetzt Leprechaun auch hier. Also schaut selbst, was jetzt passiert ist auf Cartoon. Cactus, Stream und Lord Jonas... Das sind zwei verrückte Freaks, die mir jetzt irgendwie vier Shards gegeben haben. Das ist echt krank. Okay, Den darf man nicht vergessen <lacht> Jetzt gehts los Wir Oh nein rein. klappt los Ich Oh mein Gott, es hat echt geklappt ja. <lacht> Nein Komm, jetzt musst du noch einen normalen Garten essen Ich hab' jetzt gar kein gegessen <lacht> Oh nein, jetzt kommt gar kein Unlock mehr Okay, jetzt noch eins weiter und noch einen weiter. Noch einen weiter, noch einen weiter, noch einen weiter. Nein. Rip.